So, das war's jetzt schon wieder mit dem Let's Play. Geil. So, noch nicht mal ein Ladescreen drin. Das war's jetzt für heute schon wieder. Ladescreen RP. Ja und heute gucken wir uns den Ladescreen von Squad an. <lacht> oh, Alter, Junge. Ja, also ich finde es das Design davon recht schön. Oben rechts dieser Text Loading NAVA AAS V1, das stört mich allerdings. Ähm... Junge, das müsst, das müssten wir wirklich, wir wirklich mal machen. Wir gucken uns so zu zweit Low-Lade. Äh, Steigen <lacht> <lacht> von irgendwelchen Spielen an. Verrückt, Lukas. Oh, unser Mann hat sich da draußen. In welche Richtung kommen Sie? Direkt vom Haus. Hier rechts, hier vom Haus. Lukas, da hinten. Was heißt denn da hinten? Am Haus. <lacht> Rechts an der Hausf an Hausfront. Aber das, wenn du rausgehst, rechts. Das ist meine letzte Bandage und die muss ich für dich jetzt nutzen. Ja. Lass uns jetzt halt sofort in das Haus rein, was vor mir ist. <lacht> nee. Nee. Ich kann ein Fahrzeug hingefahren. Hier ist jemand drin. Da ja, ist komm jemand hoch komm, hoch, komm hoch, komm hoch. Hier in die Wohnung. Hier. Oh, der hat mich auch. Er ist nicht verarschen. Wir haben wieder. zu lange nicht mehr gespielt. Okay. Darf ich fahren? Soll ich mich hinten raufsetzen? Dann kann ich die Leute von wo? Ich, hab keine ich ah. habe keine Ahnung. Warum ist hier ein Fenster? <lacht> <lacht> uh, trust me, I'm an engineer. Trust me, I'm an engineer. Trust me, hi, Ingenieur, what the fuck did just happen here? Da oben ist ein gegnerisches Fahrzeug, Lukas. Mit Feinden Geschütz Geschützt, bewegt sich. Okay, Command Squad, ihr könnt jetzt verteidigen, wir gehen raus in Angriff, mit 1. Uh, Squad 1, deine Mates Heiße. sind hier in der Nähe Diege. Diege. Uh, von der Diege. Church, uh, oben auf dem Berg Richtung Nordosten. Du bist schwarz. <lacht> du Wichser! <lacht> jetzt helf mir wenigstens! Ich hab vergessen, dass es... Mann, <lacht> das... jetzt helf mir! <lacht> ich hab vergessen, dass es Friendly Fire gibt. <lacht> du Wichser! <lacht> Ich hab vergessen, dass das es friendly fire gibt, weißt du was ich dazu sage? Ah. <lacht> Unsere teammates müssen so ab, wenn so abgefuckt wegen uns sein Lukas? Ich schwöre ich knall dich gleich nochmal ab Ja, eine Pistole, ich knall dich auch nochmal Junge, <lacht> ich hab ein Messer, ich stech dich ab okay. Ich mach dich Messer, Messerfight, Messerfight, komm her okay, okay, komm her Ich, glaub, ich hab ein Ballon 2000 Es ist die 2000er Version <lacht> Habe ich gewonnen? Ich belebe mich wieder, dann überlege ich mir, ob du gewonnen hast. Okay. <lacht> das sind so die besten Teammates, die es gibt. Okay, gut hier. So, stichst du mich ab? Mann, jetzt helf mir! Nur wenn du mich nicht abstichst. Leon. wer? <lacht> helf mir, verdammte Scheiße! Ich vertraue ihm nicht. Ich kann mir nicht selbst... Ah doch, ich kann mir selbst helfen. Ha. Siehst du die Hand? <lacht> ja. Das sieht aus, als ob du mir Hallo sagst. Nein, nein. <lacht> Oder das, das kann auch ein Grenadier gewesen sein. Mhm. Obwohl das waren Raketen, ne? Was ist das da auf 139 oben? 139? Oder 35, sorry. 35. Südost, was soll da sein? Da ist, geht da nicht irgendwas in den Himmel irgendwie? Hier, Hier vorne soll nicht jemand. Da oben ist jemand. Alter, die haben sich da hochgebaut! Hey, sind wir in Fortnite oder was? Oh, oh, oh, oh, aua. Ich hab, ich hab den Typen geholt. Ja.